Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Niethoch, also eins vorweg, dieser letzte Hinweis jetzt auf das Betreuungsgeld, wo sitzen Sie, ich kann Sie gerade nicht sehen, der war an der Stelle nun wirklich armselig, das muss man mal so klipp und klar sagen, wir wollen heute auf Wunsch der FDP hier über die Betreuungsqualität in den Krippen reden, über die Betreuungsstandards. <lacht> dazu, haben Sie, dazu haben Sie kein einziges Wort verloren, obwohl Sie ja eine Fachfrau aus diesem Bereich sind. Und stattdessen machen Sie Bundestagswahlkampf billigster Art und kommen mit dem Betreuungsgeld. Das ist der Debatte wirklich unwürdig, Frau Nito. Ich weiß ja, Sie haben ja wenige, die von Finanzbeziehungen das verstehen, aber trotzdem müssen Sie ja wissen, dass, dass die Kita grundsätzlich eine Länderaufgabe ist. Und der Bund hat sich bereits am Krippenausbau, obwohl wir eine verfassungsmäßige Aufgabenteilung haben, in den letzten Jahren in erheblichem Umfang beteiligt. 5 Milliarden, Hamburg hat davon stark profitiert, hat alle Mittel abgerufen. Also an dieser Stelle kann man doch sagen, haben wir alle unseren Beitrag geleistet und da muss man nicht mit Dreck werfen, meine Damen und Herren. Da will ich aber auch zum Antrag sprechen. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg, dass Hamburg beim Krippenausbau an der Spitze steht, aller Westländer. Und da hat jeder seinen Anteil. Ich will die Debatte auch gar nicht führen. Aber natürlich ist es so, dass das maßgeblich mit dem Kitagutscheinsystem zusammenhängt. Es hängt damit zusammen, dass wir einen Rechtsanspruch hatten für Kinder berufstätige Eltern und deswegen war eben auch der Sprung in Hamburg, um diesen Rechtsanspruch zu verwirklichen, kleiner als in anderen Ländern. Aber seien wir froh darum, dass das gelungen ist. Es ist richtig gesagt worden, wir haben heute mehr Kinder in der Kita-Tagesbetreuung als jemals zuvor. Das gilt im Übrigen aber für jedes der letzten zehn Jahre. Das ist insofern auch nichts Neues, aber spricht für die Qualität des Systems. Und wir haben eine hohe Betreuungsquote. Das ist ein gemeinsamer Erfolg und darauf kann man als Hamburger auch durchaus stolz sein. Aber für unser CDU ist die Qualität der Kinderbetreuung eben mindestens genauso wichtig und darf auch, in keiner Weise einer ausreichenden Anzahl von Kita-Plätzen nachstehen. Und deswegen reden wir ja auch immer hier drüber. Morgen werden wir den Antrag zum kita -TÜV haben. Und es ist einfach schlichtweg so, und das ist nicht zu leugnen, Herr Ritter hat es auch richtig gesagt, wir haben die schlechtesten Betreuungsschlüssel aller westdeutschen Länder. Punkt. Das ist erstmal keine Oppositionskritik. Das sind, das sind Fakten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich will die Zahlen gar nicht wiederholen, aber insofern ist der Vorstoß hier des Kollegen Ritter auch durchaus ehrenwert und vernünftig. Wir brauchen bessere Betreuungsstandards im Krippenbereich, sie sind dringend erforderlich. Ich glaube, daran führt gar kein Weg vorbei. Warum, warum brauchen wir sie denn? Mehr Personal, bessere Personalschlüssel ermöglichen einfach mehr bildungsanregende Aktivitäten, die die Erzieher machen können. Und wir sprechen ja häufig über Sprachdefizite. Sie erlauben eben auch eine Verbesserung der sprachlichen Entwicklung der Kinder und nicht zuletzt natürlich auch der sozialen Fähigkeiten. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, niemand, niemand will sich damit zufrieden geben, wenn die Kinder, um es mal schlicht zu sagen, aufbewahrt werden. Das ist sicher auch eine Betreuung, an der sie keinen Schaden nehmen, aber es ist nicht die Form von frühkindlicher Bildung, die wir uns vorstellen. Und das bedeutet, wer gute frühkindliche Bildung will, meine Damen und Herren, der muss dafür eben auch Geld investieren. Und obwohl wir das alle wissen und die Erkenntnis hier breit ist, und nicht nur im Parlament, sondern auch bei den Verbänden, beim Lehrer und auch bei den Eltern, ist es doch umso erstaunlicher, dass diese Forderung, diese Diskussion bei Ihnen in der SPD eigentlich stets auf taube Ohren stößt. Und das konsequent. Und dann wird, und manche sagen, Manche sagen, der Ausbau der Kita-Plätze darf nicht zulasten der Qualität gehen. Das ist im Grunde gar nicht unsere Debatte. Wir bauen die Plätze Jahr für Jahr aus. Dadurch fehlt auch nicht Geld für die Verbesserung der Betreuungsstandards. Nein, das Problem ist ja viel mehr, dass der Senat einseitig auf Beitragsentlastung gesetzt hat. Wir haben das hier oft genug besprochen. Das ist zum einen, wie so Frau Niedruch, hat es doch auch hier mit breiter Brust noch mal erwähnt, das Essensgeld wurde abgeschafft, 21 Millionen. Im nächsten Jahr wollen Sie die Kita-Beiträge freistellen, 67 Millionen. Das sind 69 Millionen, die heute an allen Ecken und Enden fehlen, um die Betreuung der Kita und der Krippen in Hamburg zu verbessern. Und da bin ich mir ganz sicher, dies ist wieder im Sinne der Eltern, doch passt es ja auch zu den Lobpreisungen der SPD selbst, die sie immer hier auf die Vorzüge der Krippenbetreuung schwingt. Und Herr Ritter, mir ging es ja genauso wie Ihnen, als ich die SPD-Plakate gesehen habe, mehr Kita-Plätze jetzt. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt wieder eine der grandiosen Strategien von Peer Steinbrück? Oder, oder haben die Hamburger Kollegen eigentlich gar nicht gesagt, was bei uns die Themen in der Stadt sind? Wir haben ausreichend Plätze. Nein, wir müssen wirklich darüber sprechen, wie können wir die frühkindliche Bildung verbessern, wie können wir bessere Betreuungsschlüssel schaffen. Aber scheinbar ist diese Diskussion an Ihrer Bundes-SPD und auch an Ihnen völlig vorbeigegangen. Und, und festzuhalten bleibt... Die Beitragsentlastung, mit denen haben Sie sich Ihre eigenen politischen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Verbesserung der Krippenbetreuung selbst beraubt. Und nun sind Sie schlichtweg handlungsunfähig. Und das ist die Wahrheit, die traurige Wahrheit. Und darüber müssen wir hier auch reden. Und Da, da können Sie sich sicher sein, Herr Kienchef. Das werden wir auch zu gegebener Zeit machen. Und es ist so, wie auch Herr... Mein Fraktionskollege wer sich gesagt hat, bei der Halbzeitbilanz, nach dem Rausch kommt der Kater. Erst klopft man sich siegestrunken auf die Schulter und heute guckt man mit großen Augen und weiß nicht mehr, was man machen soll. Und damit will ich jetzt aber auch zum FDP-Antrag selbst kommen. Wir sind uns völlig einig darüber, wir brauchen eine Verbesserung der Betreuungsschlüssel. Aber ich glaube, es greift auch zu kurz, wenn wir Halt machen und sagen, wir wollen das nur für diejenigen Kitas, die am Krippenplus-System teilnehmen. Wir haben schon damals gesagt, dieses System ist unzureichend, weil wir eben nicht mehr Personalmittel haben in den anderen Kitas. Das sind 300 in der Stadt, wir haben 1.100. Und diejenigen Kinder, die nicht das Glück haben, zu diesen 300 Kitas zu gehören, die aber trotzdem sprachliche Defizite haben, die bleiben eben auf der Strecke und deswegen glaube ich, ist es auch kein guter Ansatz auf dieses Konzept noch mal aufzusetzen. Da brauchen wir deutlich mehr in Hamburg. Und zu guter Letzt, der Finanzierungsvorschlag ist angesprochen worden. Kollege Ritter, da muss ich wirklich sagen, der ist dürftig und er ist auch nicht ganz solide. Wir haben bereits jetzt mit der Drucksache über die Unterbringung von Flüchtlingen und zur Finanzierung der Wohnunterkünfte eine Änderung im Haushaltsplan. Sieben Millionen werden dort umgeschichtet. Das heißt, der Topf, den Sie benannt haben, der ist sozusagen schon reduziert. Die Mittel stehen gar nicht mehr zur Verfügung. Sie sagen dann, es sollen weitere Mittel aus dem Deckungsbereich der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Aber ich sage Ihnen, wahrscheinlich sind diese Mittel ohnehin schon dieses Jahr gar nicht auskömmlich. Auch im letzten Jahr musste auf andere Töpfe zurückgegriffen werden. Und deswegen haben Sie es sich an der Stelle etwas leicht gemacht. Die Kosten sind nicht beziffert. Die Finanzierung ist etwas nebulös. Und deswegen finde ich, ist das gut, wenn wir den Antrag im Ausschuss diskutieren. Vielleicht können wir uns da auch noch auf umfassendere ähm, Ideen und Umsetzung verständigen und das sollten wir an der Stelle dann dort tun. Dankeschön.